Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zum Reaction-Video von Kingdom Hearts 3! Und natürlich wurde ich gespoilert! Rose. Okay. Hilft dir ja als nix? Ähm. Egal, ich bin fucking gehypt. Ich bin. Boah. Das sieht so geil aus, ey. Ich freue mich, das wird so geil Okay, gucken wir uns den Trailer an. Ja, es geht los. Es geht los. The light is gathering together, hearts driven by Okay. Wow. Oh sieht so gut aus, Alter. Das sieht so gut aus. Das sieht fast aus wie ein Film. Man sieht, dass es ein bisschen einen Grafik-Downgrade bekommen hat. Das sieht richtig geil aus. Oh, es sieht fast genauso aus, Alter. Es sieht fast wie der Film aus. Es sieht, so aus es sieht so gut aus, Alter. Es sieht so gut aus. Es harmoniert so gut. Es harmoniert so gut mit Disney-Filmen. Oh. Nice. So, hat voll die emissionslose All Mimik. Macht, <lacht> ja. Alter, die Herzlose... Alter, was? Ach, wir reiten auf Goofy Schild? Ey, wir, wir snowboarden. Ey, wie geil ist das denn? Ist das Simba? Nee, oder? Das war nicht Simba. <lacht> wie geil ist das denn, Alter? Ach, schön. Ja, das mit wreck and das äh, habe ich schon gesehen. Das ist auch sehr cool. So, da haben wir Rapunzel. Oh, wow. <lacht> oh, wie geil, Alter. Wie geil das aussieht, ey. Okay, die Szene kennen wir. Mehr oder weniger. Oh, ist das mit dem Gummijet? Okay, gummijets Mission sind wieder. Siegbar. Oh, oh, das sieht zu so Okay. Und man sieht Riku. Oh, und er freut sich natürlich. Okay, heiner panzer und Olette wieder am Start. Mit neuer Kleidung, by the way. Oh, dieses Lied. Hercules! Yeah, sieht so gut aus. Fuck! Ah. Look out. Er sieht so gut aus. Er fehlen so ein bisschen die Soundeffekte, aber egal. Lachsen! Und sie hat gelbe Augen! Sie hat gelbe Augen! Sie wurde Xehanorfiziert, xehanortifiziert. Weil in Chain of Memories, ich. könnte schwören, sie hat blaue Augen dort gehabt. Okay. Schlappe. Or Darkness. I I know. Roxas does exist. His inside my heart. In that case, by all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 Ich hab Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut. Da fuck? Wurde sie von, von Xehanort auch jetzt übernommen? Ich meine weiße Haare, gelbe Augen. What? Alter. Wenn das wirklich so ist... Hut ab. Das hätte ich so nicht... Never hätte ich das, das erwartet. Diesen Twist. Alter, what? Okay, da hat man gerade jetzt in der nächsten Szene Axel gesehen und Kairi, Kairi hat kurze Haare. Kairi hat, Kairi hat jetzt kurz, kürzere Haare. Oh. Hoffentlich wird sie endlich mal von einem, von einem Nebencharakter, nicht mal, einem Fillercharakter, äh, zu einem Main-Charakter bestenfalls hochgestuft werden. Oh, das sah so gut aus. Oh, Alter, das sah so gut aus. Okay, ich mache nur eine kurze, ein kurzes Laber, also wirklich ganz kurz hier im Durchlauf. Durch, äh, das, also Frozen und Rapunzel und diese ganzen äh, neueren 3D-Disney-Animationsfilme oder Pixar oder wovon die auch immer kommen, äh, die passen so perfekt in Kingdom Hearts rein. Boah, das sieht so gut aus. Das passt, graf, man, man sieht grafisch fast keinen Unterschied mehr. Das sieht so gut aus. So, Elsa als, als Teampartner äh, ist auch ganz cool, ehrlich gesagt. Also als, als Mitstreiter. So, ja, ja, ja. ja. Warte mal. Hier, ja, was, was, mich ein bisschen getriggert hat. Guckt euch mal diese emotionslose Mimik von Sora, von Sora an. Der ist auch irgendwie <lacht> wieder Dead Inside. That's amazing. That's amazing. <lacht> Tell me more. Wow. Ice. Also es kann auch gut sein, dass das so die äh, wie bei Kingdom Hearts 2 und 1, ne, dass es halt zwei verschiedene Gesichter gibt. Eins für normale Dialoge und das, das andere für, für Cutscenes, das dann so ein bisschen mehr animiert ist. Und es kann gut sein halt, dass es halt dieses Standardgesicht ist dann, in dem Fall. Naja, besser als diese Plattengesichter in Kingdom Hearts 1. Okay, sickbar. Ja, also äh, Kingdom Hearts 3 wird sich auch hauptsächlich wohl darum drehen, Roxas wieder zu erwecken, wieder ins Leben zurückzuholen. Beziehungsweise das Leben ist ja nicht ganz korrekt, tot ist er ja nicht, sondern er schläft nur mit seinem Herzen in Soras Körper. Äh, Zexion sieht man wieder. Laxen ist auch mit dabei. Ich habe mich ja gefragt, man hat ja mehr oder weniger jetzt, ja, die meisten gesehen, der, der Castle Oblivion, äh, niemand. Fehlt eigentlich nur noch, ähm, hier wie hieß der, Lexius. Der fehlt noch. Er hat sich noch nicht gezeigt, ob der hier noch in diesem Teil vorkommen wird oder nicht. Ich denke mal schon. Aber was mich gerade richtig weggefickt hat, ist... ...das hier, Alter. Wurde sie endlich von der Dunkelheit übermannt? Wir wissen jetzt nicht. Am Ende von 0.2 hat sie ja eigentlich noch neue Kraft und Hoffnung geschöpft, ne? Aber das, ey, das hätte ich nicht erwartet. Nee, auf keinen Fall. Das wird auf jeden Fall für einen guten Plot Twist sorgen. So. Ich mache einen Cut im Anschluss, jetzt gleich direkt danach. Äh, schauen wir uns direkt den zweiten Trailer an, denn es kam noch ein Trailer. Ich glaube, es kam sogar drei Trailer, ich weiß nicht. Äh, ich gucke mir jetzt noch den zweiten Trailer an. So, da bin ich wieder und der zweite Trailer handelt natürlich um Pirates of the Caribbean. Mal gucken. Mal gucken. Also ich fand schon auf der PS2 haben sie das grafisch richtig gut umgesetzt, vor allem im, im, in den Remastered-Versionen äh, waren die Gesichtsanimationen sehr, sehr gut animiert. Dafür, dass es halt eigentlich PS2-Verhältnisse waren, ne? Yo, ho, yo, ho, oh, das ist geil. Oh, das sieht so gut aus. Das sieht, Ey, das sieht wirklich richtig gut aus. Oh. Das sieht so gut aus. Oh. Er sieht ein bisschen aus wie Jack Sparrow. Oder? Also so von den Klamotten, ja. Die... Nee, ich glaube... Nee, Jack Sparrow hat andere Klamotten. Alter, alter, what? Holy shit, sieht das geil aus. Alter, was? Das sieht so gut aus. Heilige Scheiße sieht das gut aus. Vor allem der Typ sieht echt aus wie original, wie das richtige Originale, wie der Schauspieler. Ich meine, die auch, ne? Die haben auch schon Ähnlichkeit, aber der, der sieht 1 zu 1 aus wie der Originale. Und sie auch, die Meereshexe. Oder Meeresgöttin, Kalypso hieß sie, glaube ich. William Turner sieht auch gut aus. Es sieht auch... Was, ne? Die haben, Sch die haben Schiffkämpfe? Ne! Oh, wie geil ist das denn, Alter? Oh... Fuck! Oh ja! Oh, oh, oh ja, bitte, Alter! Oh, das sind wieder diese Affen, die ich aus Tata noch kenne, Alter. Die waren... Okay, man kann jetzt... Warte mal! Man kann tatsächlich wieder schwimmen und sogar tauchen? Oh, wie geil ist das denn? Das habe ich nämlich seit Kingdom Hearts 1 ich das vermisst. Also, in Kingdom Hearts 1 konnte man in den Welten, abgesehen von Ariel, ja eigentlich nur schwimmen, ne? Und dann kam es ja nie wieder, außer... Ne, warte mal, in, in Birth by Sleep konnte man, glaube ich, noch... In Birth of Sleep ich, konnte man noch schwimmen, aber niemals tauchen. Und äh, jetzt geht das sogar, zumindest in dieser Welt, und sogar... Oh, das sieht so gut aus. So unter Wasser auch ganz normal kämpfen, ey. Oh, das sieht geil aus. Das sieht fuck, Nee, sag mir nicht, man kann die ganzen Meere hier durchschwimmen. Nee. Nee, niemals. Niemals. Oh, das sieht so fucking gut aus, Alter. Luxot! <lacht> Genau, den hat man ja auch noch nicht gesehen. Lass mich raten, er ist auch wieder xehanortifiziert, alter, sag das mal dreimal hintereinander. <lacht> Goofy, guck dich mal Goofy an. Warte. <lacht> der bringt den gleich äh, um, der holt gleich sein Messer raus und macht die Messer, ey. Ich mach dich Messer am K. <lacht> alter, dieser Blick, ne? Dein Blick getötet wird. Töten. Ich muss schon sagen, es sieht verfickt gut aus. Es sieht gut aus. Und er ist auch sehr notifiziert. Man sieht Also ich denke mal, alle sind sehr notifiziert, die jetzt wieder zurückkommen. Bis auf Axel. Er sucht auch noch eine Box. Und da ist wieder Herkules. Und neue Szenen auch wieder. Geil. Es sieht so gut aus, Alter. Es sieht so gut aus. Oh, Please, we really go away! Mean, really mean and the Unversed bronze collected bronze. enough screams and yes. sadness from those children. Yeah, and the whole time they were trashing our company in the process! You're following her. Maybe she's one of the seven pure lights we need. The new seven hearts. No, set your heart free. Und am Ende wirst du endlich erkennen, was Destiny für dich bereithält. In der Tat, dein Preis könnte gleich um die Ecke sein. Hey Axel. Oh, sieht er gut aus. Hey. Like oh, oh, die sieht so cute aus. Oh. Mhm. Alter. Alter. Wie einfach jeder einen Style Change bekommt. Und da ist Replika Riku. Oh, da ist Replika Riku. Ich wette, die Masse ist komplett abgegangen bei Aqua, bei, hier bei Replika Riku. Oh. Aber ich dachte, der ist, der ist gestorben am Ende von Chain of Memories. Der, ist da, der, der, der, der hat sich doch aufgelöst, oder bin ich jetzt bekloppt? Als man mit Riku, als Riku gegen ihn gespielt hat, hat man ihn auch irgendwann in dem Bossfeld besiegt und hat er sich doch aufgelöst. Oder wie? Naja, er ist wieder da. Ist nicht gut. Und er scheint auch nicht böse zu sein. Dafür alle anderen. Wieder haben gesagt, äh, Replika Riku wird äh, einer der 13 neuen äh, äh, Vessels von, von Xehanort. Aber anscheinend ist das nicht so. Ehrlich gesagt, habe ich es auch geglaubt. War auf jeden Fall äh, sehr wahrscheinlich. Aber, tja, anscheinend ist es dann doch Aqua geworden statt Re Repliku. Finde ich gut, dass er jetzt ähm, an unserer Seite vielleicht kämpfen wird. Und, ey, ohne Scheiß, Axel sieht so geil aus, Alter. Hat er, ich glaube, der hat längere Haare bekommen. Ich weiß nicht, das sieht so aus. Irgendwie ist seine Mähne länger und voluminöser geworden, ey. Und Kai, die ist so cute. Die ist so, ah, die ist so cute. Die ist so, Gott, oh, die ist so cute. Ah, ja. oh, ich, oh, ich mir fehlen die Worte. Und ich glaube, da gab es noch einen dritten Trailer. Ich ziehe mir nochmal gleich den dritten Trailer an, wenn es äh, den auch gibt. Ich suche mal kurz danach. Ich habe gesucht und gesucht, aber anscheinend gibt es äh, den dritten Trailer gar nicht. Oder einen dritten Trailer. Naja, wir haben zwei Trailer bekommen und ganz ehrlich, die haben mich richtig weggefetzt. Alter! Alter! Ich werde mir gleich auf jeden Fall nochmal so Reaction-Videos dazu äh, angucken, weil ich, ich gucke mir ja immer ganz gerne Reaction-Videos, so Crowd-Reaction und so einen Scheiß an. Oder Reaction-Compilations. Äh... Es macht immer so Spaß, wie die Leute darauf reagieren und wie sie abgehen. Ich wünschte, ich würde auch mal in so, einem, äh, in so einer Compilation auftauchen. Aber es sieht so geil aus, ey. Ganz ehrlich, Leute... Ey, es sieht grafisch einfach nur Bombe aus und ich glaube, das wird storymäßig das geilste... Ja, geilste, das geilste Game bis jetzt. Mit Abstand. Es, gibt da, es wird da so viele Plot-Twists geben, Alter. Das wird krass. Das wird fucking krass. Äh, ich nehme jetzt noch anschließend den Trailer für The Last of Us Part 2 auf. Das wurde nämlich auch gezeigt, anscheinend. Ein Trailer. Und ich muss mal schauen, was es noch so für Trailer gibt, die ich dann, äh, wo ich dann eine Reaction zu machen könnte. Hoch. Ja, und dann sieht man sich das nächste Mal zum The Last of Us Reaction Video. Haut rein!